Würde ich fast dazu tendieren, dass wir diesen Bereich hier nutzen. Dann müssten wir das große Umspannwerk ein bisschen umplatzieren. Dann packen wir es nämlich hierhin das große Umspannwerk. Und ähm, platzieren dann... Das so hin. Und dann können wir nämlich das hier abreißen. Und das hier auch. Und dann bauen wir nämlich ein neues Hammond-Entwicklungslabor. Und zwar an die Stelle hier. Kleine Erhöhung hier nochmal rein. Jetzt gucken wir mal, wie, wie es aussieht, wenn wir es geletten. Sieht schon wesentlich besser aus, ne? Ja. Das schaut auch soweit gut aus. Ein Weg soll natürlich das Gebäude auch noch bekommen. Und dann können wir auf jeden Fall... Ähm... Achso ja, stimmt. Wir müssen erstmal hier unten nochmal auch noch ein bisschen was abreißen und also sich ein bisschen Wald entfernen. Müssen wir nicht genau gucken, wie wir den Weg am besten weiterlaufen lassen. Wir haben hier noch ziemlich viel Platz, da könnten wir... Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Wir bräuchten... Im Prinzip müssten wir das Hammond Labor äh, so einrichten, dass es in zwei Gehege ausliefern kann. Das heißt, wir bräuchten halt hier nochmal ähm, so zwei Tore. Das können wir aber noch mal irgendwann im Anschluss machen. Aber das hier würde sich ideal anbieten eigentlich für ein weiteres Gehege. Weil wenn hier der bewegt lang geht, könnten wir halt von zwei Seiten aus bauen. Müssen wir mal schauen. Da werden wir bestimmt noch ein paar schöne Möglichkeiten und Wege finden. Einschienenbahn auch hier weiterlaufen lassen. Und hier vielleicht nochmal eine Station hinbauen. Das heißt, ähm, wir würden nämlich an der Stelle hier, äh, mal gucken, hier eine neue Station bauen. Hm, vom Weg her sieht es sogar noch gut aus. Fantastisch. Äh, und dann sagen wir nämlich jetzt hier, wir reißen jetzt nämlich das hier ab und das hier. Äh, und dann bearbeiten wir einmal die Schiene. Und ziehen die jetzt schon mal hier so entlang. Das war vielleicht ein bisschen optimistisch gebaut. Das Ganze. So, Schiene bearbeiten. jetzt nämlich hier lang und ähm, dann ziehen wir jetzt das hier auch noch mal so mit rüber. Allerdings müssen wir natürlich dann hier, ah, man kann mit, mit der Entferntaste kann man den Abrissmodus einfach aufrufen. Sehr schön, hätte man nochmal mal lesen können da unten die Hinweise unten links. So. Jetzt ist dann nämlich die ähm, Monorail Station, die neue jetzt hier auch gebaut und wir haben das ein bisschen erweitert äh, und eine neue Station zum Aussteigen erschafft oder erschaffen. So, dann gucken wir mal hier, dass wir das auch nochmal ein bisschen angeglichen kriegen. Das sieht jetzt aber ganz gut aus und jetzt brauchen wir natürlich noch den Weg, der jetzt hier weiterlaufen soll. Den lassen wir hier so einfach langlaufen. So, die Velociraptoren und die Dylos kriegen sich ständig in die Haare. Kein Problem. Natürlich ein bisschen problematisch, da müssen wir uns auch mal irgendwas einfallen lassen. Neues Gehege oder so. Hier in dem Gehege könnten wir. Ich meine, eigentlich könnten wir halt hier nochmal Fleischfresser uns holen. Um ehrlich zu sein. Ich meine so ein T-Rex oder so. Warum nicht? Ich meine, das wäre hier ein schöner Lebensraum für einen T-Rex. So rein theoretisch. Dann ähm, haben wir unter Umständen hier noch Möglichkeit, was hinzubauen. Also machen jetzt natürlich wieder hier äh, nochmal eine Aussichtsplattform. Wieder mit rein. Ähm, Gleiches geht natürlich auch den Turm hier. Ja, der passt natürlich jetzt gerade nicht. Ja, da müssen wir noch mal vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren. Ja, wir können natürlich auch so jetzt einfach hier hin platzieren, wo wir das Gehege überhaupt bauen. auch eine gute Maßnahme. Platzieren wir es nämlich äh, hier direkt hin und äh, ziehen jetzt das Gehege dann einfach nach. so das sieht doch besser aus dann brauchen wir natürlich gleich da noch strom das sollte aber auch kein problem sein Schließen wir erstmal das hier an und das hier ja dann würde ich sagen brüten wir mal einen t-rex aus da haben wir ihn ähm, soziale gruppe 1 von 1 idealer bestand 0 bis 15 also ein T-Rex ist okay. Vielleicht kommt er mit den Raptoren aus. Dann könnten wir das Tübein zusammenwürfeln, würde ich mal sagen. Da gucken wir, was wir beim T-Rex nochmal so haben. Wir brauchen eine hohe Bewertung für den T-Rex. 320 sehe ich hier gerade. Ja, 320 ist super. Verteidigung 367 hier. Ja, das passt auch. Ähm, beim Angriff 414. Sehe ich hier gerade. Ja. Also, je höher, desto besser beim Chibi Hicks. <lacht> 458. 461 hier sogar. Wie gesagt, wir gleichen das gleich aus ähm, mit der Lebensfähigkeit, indem wir einfach ein Brutstätten-Update reinpacken. 500 habe ich hier gerade. 507. Mhm. So, und da können wir nichts machen. Lebenserwartung. 551. Ja. Das lassen wir auch drin. Sozialverhalten. Ah. Hier könnten wir nämlich noch die Gruppe machen. 603. Einzelgänger. 603. 49. Ich meine, die Lebensfähigkeit ist jetzt, die ist jetzt ziemlich low, um ehrlich zu sein. Ähm also, wir haben jetzt hier eine Lebensfähigkeit von minus 56%. Aber das versuchen wir jetzt auszugleichen, indem wir nämlich die Erfolgsrate 4.0 reinpacken. Also Entwicklungs, also die DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten hammond entwicklungslaboren um 40%. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich eine 120%igen Chance haben. Genau, aufgewertet 120%. Das heißt, wir brüten den einfach mal aus, jetzt hier den T-Rex. Das wird schon ein ziemlich heftiges Viech. Das wird ziemlich heftig. Oh, hier ist ein Dino ausgebrochen. Warum? Den sollten wir schnell mal betäuben. Kommt auf die, Liste. die Frage, warum er ausgebrochen ist, um ehrlich zu sein. Fehlender Wald. Oh, ja, okay. Wenn ihm Wald fehlt, dann sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen nachbessern hier, ne? Dann packen wir einfach hier oben ein bisschen Wald rein. Daran soll es ja nicht scheitern. Wo ist denn der zweite davon? Der auch schon gerade am ausbrechen? Ne, der bricht noch nicht aus, aber der fehlt auch noch Wald. Äh, dann würde ich sagen, machen wir hier noch mal ein bisschen Wald hin. Reicht dir das jetzt vielleicht? Immer noch nicht. Shit. Dann ähm, werde ich das Gehege nochmal mal einen kleinen Tick erweitern. Und der Stelle hier hinten so nehme ich und dann nehmen wir das hier einfach raus hier hinten und packen dort nochmal ein wenig Wald hinzu in der Hoffnung, dass es dann reicht jetzt natürlich nicht einsehbar. Wir müssen natürlich erstmal gucken, außerdem haben wir gerade nochmal Sturm. Äh, das heißt wir bräuchten nochmal einen Schutzraum. Und wir schicken aber Ranger Teams los, um hier so ein paar Sachen zu reparieren. hoffen wir mal, dass der T-Rex durchkommt und der ist ja auch betäubt jetzt das heißt, den können wir jetzt auch wieder rüber transportieren dann hoffen wir hoffen wir dass es dann reicht vom Wald her, meine ich jetzt dass die jetzt hier genug Wald haben Dann können wir die wieder rauslassen äh, wir haben hier noch einen kranken Saurier den sollten wir dann vielleicht auch noch mal behandeln hier nochmal reparieren. Kraftwerk neu starten. Den Souvenirladen nochmal reparieren. Und dann. Äh, achso, warte mal. Ranger Team. Da können wir nochmal das Planning nochmal ein bisschen besser machen. Die Treffsicherheit. Ähm ne, wir machen einfach ein bisschen mehr Teamplanung erstmal. Mal gucken. Einfach ein bisschen mehr Aufgaben die Ranger-Teams, damit die mehr Sachen erledigen können, ähm, zum Beispiel, die werden geheilt hier, der Zaun muss repariert werden, so, gut, ich glaube, das sollte dann soweit auch passen. Ja, für den T-Rex. Ähm, der T-Rex braucht auf jeden Fall ein wenig Lebendfutter. Hier kriegt er auch noch was hin. Ich denke mal Wasser wird er auf jeden Fall auch brauchen. Da äh, wahrscheinlich keinen Weg dran vorbeiführen. Das kriegt er hier in dem Bereich einfach ein bisschen. Und ich denke mal Wald äh, wird er garantiert auch brauchen. Das packen wir ihn dann hier vorne einfach mal so hin. Dann sollte das hoffentlich äh, für den T-Rex ausreichend sein. Mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was gleich passiert. Ich meine, ist ja gleich fertig. 649er Bewertung ist halt schon... Boah, das ist halt schon Wahnsinn. Das ist schon, schon echt nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob irgendein Kraftwerk... Ja, hier. Das muss wieder neu gestartet werden, das Kraftwerk. Und dann können wir eigentlich beim großen Kraftwerk hier nochmal verbesserte Leistung. Machen wir gleich mal zweimal rein. Dann kriegt er aber auch nochmal ähm, Ausfallschutz 3. Und dann gucken wir einfach mal. haben schon wieder ja keinen Strom hier. So! Der T-Rex! Er ist ready, lassen wir ihn frei. Das ist ein Monster. Sozialverhalten unbekannt? Nutzen Sie die Geborgenheitsgene oder schaffen Sie einen Dinosaurier, der nicht ruhig bleiben kann? Oh Gott, was habe ich jetzt gerade für eine Aromenschapf freigeschaltet? Äh, ups. Der ja, hat vielleicht ein bisschen viel Wald gerade noch. Ähm. Reißen wir noch ein bisschen Wald ab. Hier okay, immer noch ein bisschen viel Wald. Ähm. Bisschen Wald können wir auch wieder wegnehmen. So. Mal gucken. Das sieht besser aus. Oh, danke. Eine Million mal, die man kriegt. ist auf Futtersuche hier. Na, vielleicht habe ich ein bisschen äh, übertrieben mit den ganzen Dingen, ne? Ich kann mal gucken, wir brauchen nämlich noch ein bisschen Graslandschaft. Ja, so langsam reißen wir einfach noch mal wieder ein bisschen. Ja, dann machen wir ein bisschen Grasland dazu, äh, reißen noch mal wieder ein paar Bäume hier ab und dann, ja jetzt sieht es besser aus. Der ist halt aber super nervös. Also... Ja.